ganz besonders einen Ehrengast interviewen zu dürfen. Wir haben ein besonderes Verhältnis zueinander. Ich bin seit vielen Jahren Schüler von diesen Menschen. Das ist Dr. Dietrich Klinghardt, eine Koryphäe auf dem Gesundheitsmarkt oder im Gesundheitsbereich. Er ist seit fast 40 Jahren ähm, amtierender Arzt, ähm, hat eine, eine Klinik in Amerika, ist Neurologe, ähm, hat Unzählige Preise schon bekommen als Arzt des Jahres, Umweltarzt des Jahres. Er ist der Entwickler einer Methode, die sich die autonome Regulationsdiagnostik nennt, beziehungsweise ein ganzes System, die Klinghardt-Therapie. Dr. Dietrich Klinghardt, es ist meine Ehre, dass du dabei bist. Schön, da freue ich mich. <lacht> ja, es ist es ist so, wie, wie, bist du, wie bist du zu dem Thema gekommen, dass chronische und akute Infektionen irgendwie wichtig sind ähm, für die Gesundheit? Wie kam das eigentlich ran? Ja, eigentlich relativ einfach, oder? Ich habe, äh, wie viele andere Ärzte auch, immer das Bedürfnis gehabt, Leuten zu helfen. <lacht> und äh, es ist klar geworden äh, über die Jahre, dass äh, chronische Krankheiten heute sehr viel wichtiger geworden sind als die akuten Krankheiten. Akute Krankheiten, da ist unsere Schulmedizin relativ gut mhm. und kann vieles lösen. Aber was chronische Krankheiten angeht, hat die Schulmedizin insgesamt versagt. Ähm, es ist heute immer noch so, dass die, die Ursachen der chronischen Erkrankung, wie zum Beispiel die äh, Vergiftung mit Aluminium oder Blacks, äh, Quecksilber von mhm. der Schulmedizin nicht anerkannt wird. In England zum Beispiel wird damit umgegangen, indem einfach äh, den Ärzten ein Brief geschrieben wird, dass sie nicht mehr testen dürfen für Schwermetalle. Dadurch ist England plötzlich äh, schwermetallfrei. Äh, und äh, du hast es auch mitgekriegt, den Kampf mit der Leimborreliose. Das geht jetzt seit Anfang der 90er Jahre, dass die großen Koryphäen in der Schulmedizin äh, entweder noch äh, die Borreliose verleugnen, als dass sie überhaupt existiert die chronische Borreliose, chronisch assistente Borreliose oder die äh, Kollegen an der Uni sind bereits die Weltexperten geworden oder von, ähm, das heißt in der Schulmedizin hat immer ein großer Widerstand äh, bestanden gegen die die Achtung von chronischen Erkrankungen und jeder von uns Ärzten, der im feld ist der wirklich Patienten sieht äh, und helfen will, äh, muss an der Schulmedizin vorbeischauen und schauen, was wirklich in der Wissenschaft äh, bekannt ist. Und es geht in der Schulmedizin äh, immer länger, bis Dinge, die in der Wissenschaft äh, gefunden werden, ähm, umgesetzt werden in medizinische Handlung. Und es hat einfach zu tun mit den Special Interests, dass, ähm, dass es bis vor kurzem zum Beispiel für die Gorgiose keine wirklich praktische Lösung gab, äh, auf pharmakologischer Ebene äh, zu behandeln, sondern dass die Behandlung sehr viel weitgreifender sein muss und andere Dinge einbezieht, wie zum Beispiel Diät und Entgiftungsmaßnahmen, die von der Schulmedizin immer noch nicht anerkannt sind. Ähm, die Geschichte könnte immer länger gehen, aber für mich persönlich war es ja immer so, ich kam in die USA und sah, dass dort chronische Krankheitsbilder wesentlich häufiger waren bis Anfang der 80er Jahre als in Deutschland. Und was heute bekannt ist, dass die USA von der Umweltverschmutzung und damit auch der Verschmutzung der Körper in etwa zehn Jahre voraus ist, vielleicht sogar mehr. Und von daher hatte ich die Möglichkeit in den USA ähm, diesen Unterschied wahrzunehmen und, und zu wissen, Okay, das, das einzige was anders ist in den USA äh, als in Deutschland ist die Vergiftung der Nahrungsmittel mit Glyphosat, mhm. äh, die Fluoridierung vom Trinkwasser, ähm, Aluminium in der äh, Luft, die wir einatmen. Es, es war relativ einfach den Unterschied äh, herauszufinden und äh, das umzusetzen in Aktivität und Leuten zu helfen. Aufgrund dieser einfachen Einsichten und der Erfolg, den ich als Kliniker dann hatte, hat einfach bestätigt, dass meine Beobachtungen korrekt waren. Mhm. Und ähm, ja, was sich natürlich ergeben hat, ihr erkennt das alle, wenn man einer Familie hilft, die bei vielen Institutionen war, mhm. ohne dass dort geholfen wurde. Ähm, dann schickt diese Familie schickt dann ihre Kinder, ihre Neffen, ihre Onkel und plötzlich ist die Praxis voll mit Leuten äh, mit chronischen Erkrankungen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich so kurz eine kurze Beschreibung, wie ich dahin kam. Mhm. Das Thema chronische Erkrankungen so also allgemein gefasst, wenn es zusammenhängt mit chronischen Infektionen. Gibt es da irgendwie so Besonderheiten, wo man sagen kann, also das sind so typische Symptome, woran eine Familie, also Mama, Papa oder an den Kindern erkennen kann, ah ja, dahinter könnte jetzt eine chronische Erkrankung stecken. Also es ja. gibt eine chronische Infektion stecken. Mhm. Ich möchte vielleicht noch ein bisschen weiter auf, ausholen, ja, durch die, ähm, du weißt und die Zuhörer wahrscheinlich auch, dass ich ein eigenes diagnostisches System entwickelt habe, die autonome Response Diagnostik. Ähm, sieht von außen her aus wie ein gewöhnlicher kinesiologischer Muskeltest, aber die innere Arbeitsweise ist doch anders. Und die hat uns erlaubt, äh, bereits in den 80er Jahren äh, tiefer einzudringen. Wenn zum Beispiel jemand einen Bandscheibenvorfall hatte, konnte ich bereits um 1990 herum mit dem Test sagen, Bandscheibenvorfall ja, aber diese Bandscheibe war geschwächt durch Borrelien, die in der Bandscheibe sitzen und die auffressen. Das konnten wir äh, mit Labor äh, dann bestätigen. Und äh, im Allgemeinen war es äh, bis heute immer so, dass unsere Diagnostik, der schulmedizinischen Diagnostik, immer einige Jahre voraus war. Ich habe es ja geschafft, äh, vor 2017, im März, eine Veröffentlichung zu machen im American Journal of Immunology. Ja, wo wir zeigen konnten, dass das, was wir mit unserer ART-Diagnostik finden, dass wir das in jedem Fall hochsignifikante Korrelation bestätigen können mit der weit fortgeschrittensten Labordiagnostik. Und äh, es war bereits in den 90er Jahren klar, dass fast alle Schmerzerkrankungen sind das Ergebnis von persistierenden, nicht abgemachten, sondern persistierenden Infektionen. Mhm. Ob das nun eine Zoster ist oder äh, Borrelien oder Babesien, das ist dann nochmal äh, eine zweite Sache. Aber wir haben gefunden, erstmal zunächst mal begrenzt auf Schmerzerkrankungen, dass fast alle Schmerzerkrankungen, einschließlich der Arthrosen, die steril sein sollen, äh, dass wir gefunden haben, dass das alles persistierende Infektionen sind. Und von dort aus dann war der Schritt nicht weit herauszufinden, äh, dass die chronische Müdigkeit, die Fibromyalgie, äh, die eher unspezifischen Erkrankungen, die Schlaflosigkeit, ähm, die, ähm, das Gefühl, allgemeine Schwächegefühl, das heutzutage so weit verbreitet ist. Mhm. Das ist wirklich ähm, im Zentrum dieser Erkrankung äh, stehen immer Unerkannte, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Patienten sehe, undiagnostizierte chronische Infektionen im Mittelpunkt stehen. Warum diese Infektionen heute so wichtig geworden sind oder früher wusste man, starben die Leute an der akuten Pneumonie, am mhm. ja, akuten Magengeschwür. Das haben wir heute gut im Griff, auch mit der Schulmedizin. Aber äh, was neu ist und zunehmend äh, weit verbreitet ist, sind die chronischen Krankheitsbilder und äh, der Grund, warum das bis jetzt übersehen wurde, weitgehend oder in der Schulmedizin nicht anerkannt wurde, ist, dass chronische Infektionen verhalten sich anders als die akuten Infektionen. Wenn jemand äh, schwer krank ist von einer akuten Infektion, sind es die eigenen Immunreaktionen, die, die das Krankheitsbild ausmachen. Bei den chronisch persistierenden Erkrankungen ähm, hat sich das Ganze ein bisschen verschoben. Ja, die Cro Erkrankungen sind deshalb chronisch geworden, weil die Keime es geschafft haben, durch eine, eine Vielfalt von Mechanismen, äh, sich vor unserem Immunsystem zu schützen oder zu verbergen. Mhm. Und, äh, und das ist was Neues, äh, was man früher nicht gesehen hat. Ich bin übrigens äh, schon 45 Jahre als Arzt tätig also wirklich, habe. Ja, und habe äh, die Veränderung der Krankheitsbilder erlebt ähm, hautnah und, und an meinen Patienten. Und äh, dies, dies, vor allem, äh, mal ganz, ganz blödes Beispiel, eine, eine Patientin von mir, die war ausbehandelt, soweit es geht, für eine Borreliose geht ja gut, hat ein kind, gesundes Kind zur Welt gebracht und kam zu mir in die Praxis mit einem geschwollenen Knie. Sie wohnt weit weg. Mhm. Äh, 2000 Kilometer weit weg. Mhm. Und das heißt, sie war zuerst bei den Institutionen, die ihr zur Verfügung standen, mhm. Unikliniken und so. Dort wurde ähm, punktiert und ihr gesagt, ja, das ist jetzt sterile August. Dann kam sie zu mir. Und dann habe ich wieder punktiert Flüssigkeit halt abgenommen. Und anstatt es zu einem konventionellen Labor in der Uniklinik zu schicken, habe ich sie zu einem äh, PCR-Labor geschickt, also wo, wo nach den genetischen Kennzeichen geschaut wird von Keimen. Und die hat, sie hatte 46 erkennbare äh, Spezies von pathogenen Keimen im Kniegelenk. Oder? Und das ist die beste mhm. Medizin. Und Klingen der Landarzt, der einfach ein anderes Labor, das auch anerkannt ist, in der Schulmedizin verwendet um zu bestätigen, was wir mit AIT, mit unserer Handdiagnostik gefunden haben, äh, zu finden. Und das ist neu. Ja, einmal, dass wir Diagnostik zur Verfügung haben heute, die äh, zum großen Teil das bestätigt, was wir finden mit unserer einfachen manuellen Diagnostik. Aber auch das Verhalten der Keime, dass wir alle dicht besiedelt sind, sowohl mit guten Keimen als auch mit pathogenen Keimen. Ähm, diese Einsichten sind relativ neu und die Vorgehensweise diagnostisch und therapeutisch äh, ist völlig anders als das, was wir als junge Ärzte damals gelernt haben an der Uniklinik. Und, und spannend für mich ist, dass die Lehre an den Unikliniken, sowohl, ich habe Überblick hier in den USA, Kanada, Deutschland, Österreich, Schweiz, dass die Lehre an der Uniklinik eigentlich stecken geblieben ist vor 50 Jahren. Ja, dass sich wenig geändert hat. Das, unter dem Einfluss der pharmazeutischen Interessen. Klar gibt es jetzt die Biologics, wo man vielleicht 15% Prozent der Krebspatienten helfen kann. Mhm. Und es gibt äh, immer neuere anti-entzündliche Mittel, die äh, zum großen Teil mehr Nebenwirkungen hatten als die alten Mittel, aber ja, neue Namen, die ständig auftauchen. Und äh, dass die, die Schulmedizin langsamer gewachsen ist, als die Krankheitsbilder sich verändert haben. Ja, so ist es für mich immer wichtig, diesen Punkt zu sehen, dass die Schulmedizin ist nicht schlecht, nicht böse, aber sie ist ein System, das zu langsam nach vorne geht, während die Erkrankungen, ja, man kann es einfach sagen, wenn die Erkrankungen sich mit der Geschwindigkeit von einem fahrenden Auto äh, verändern mhm. und die Schulmedizin äh, folgt äh, diesem Auto mit der Geschwindigkeit eines Fußgängers, dann fällt die äh, Schulmedizin immer weiter zurück in ihrer Fähigkeit wirklich zu helfen. Und an den Unikliniken ist es einfach, ein Patient kommt rein, den sieht man als Arzt nur einmal, macht die Diagnose, behandelt und hat keinerlei, keinerlei Verantwortung für, ähm, dafür, ob es dem Patienten hinterher besser geht oder nicht. Und die Schulmedizin hat den einfachen Weg gefunden, wenn es nicht klappt, beim ersten Mal wird ein zweites Mal versucht und wenn es dann nicht klappt, kommt die Überweisung zum Psychiater. Ja, mein, mein Bruder ist Psychiater und ich kenne diesen Weg sehr gut. Hm. Wenn man aber in der eigenen Praxis ist und ist verantwortlich für Familien, für 20, 30 Jahre und für das Wohlgehen und dass die Kinder selbst gesunde Kinder auf die Welt bringen, dann ist die Verantwortung viel, viel höher. Und von daher hat sich für mich eben eine ganz andere Medizin entwickelt, mhm. die du ja gut kennst und du kannst mir jetzt Fragen stellen dazu und ich werde es so äh, Präzise wie möglich beantworten. Ja, die, die, die, was du sagst, ist im Grunde genommen das, was ich auch täglich in der Praxis erlebe. Es sind Familien, die zu mir kommen. Meistens fängt es an mit der Mama, die irgendwie, der es nicht gut geht, die schwach ist, die keine Energie mehr hat, nachdem sie das zweite Kind zur Welt gebracht hat. Und oft ist dann so, dass es das sich ja so widerspiegelt beim Vater bzw. bei den Kindern. Das heißt, so diese Gesamtenergie und Gesundheit, die fehlt so ein bisschen. Und ähm, das erleben wir auch ständig in der Betreuung dann von, von, den, von den Personen, von den Menschen. Die, die große Frage ist, die ich auch immer wieder an die angetragen bekomme, die ich auch jetzt an dich gerne weitergeben möchte. Ähm, welchem Arzt kann man noch vertrauen? Also ich habe häufig diese, diese Schwierigkeit. Patienten sind bei 10, 15 verschiedenen Ärzten gewesen und sind absolut resigniert und häufig auch finanziell wirklich am Ende. Also die haben so viel Geld ausgegeben und niemand konnte ihnen helfen. Wie können gerade jetzt so die Teilnehmer oder Zuschauer, die jetzt zuschauen, wie können die eine, eine Sortierung machen, wo es sinnvoll ist, hinzutendieren und hinzugehen und wo eben eher nicht, hast du da einen Ratschlag oder einen Tipp? Ja. Naja, äh, im Prinzip ist es so, dass heute jeder, jeder in irgendeinem Heilberuf mhm. muss eigentlich zuerst vor allen anderen Qualifikationen Umweltmediziner sein. Ja? Dann ist es Du und ich wissen beide, dass der Grund, warum sich Krankheiten verändert haben, ist das innere Terrain, ja, die, die, die, die Belastung unserer Matrix, unserer Strukturen mit äh, Schwermetallen, mit Glyphosat, mit, mit der ganzen Agrochemie, die übers Essen in uns reinkommt. Und äh, der, die Nanopartikel von Aluminium und anderen Stoffen, die in die Luft gespritzt werden, ähm, auf diesem Hintergrund, es ist wirklich dieser Hintergrund, der einen Boden, Wachstumsboden, ein Wachstumsmilieu erzeugt hat, so dass Keime, die früher nicht pathogen waren oder wenig pathogen waren, heute hochgradig aggressiv werden. Und wir wissen, dass die Lipopolysaccharide äh, sind Gifte, die aus äh, die, die ausgeschieden werden von Keimen, die eigentlich normalerweise in uns waren. Und diese Keime fühlen sich heute bedroht durch die Giftstoffe und vor allen Dingen durch den Handysendefunk. Und Keime aktivieren ihre Genabschnitte, die für tausende von Jahren geschlafen haben, die es den Keimen möglich macht, eine Antwort zu geben auf die chemische Belastung, die wir ihnen präsentieren. Und diese Antwort ist eine toxische Antwort, die, die, die dann zu massiven Reaktionen unseres Systems führt. Ja, einmal Keime erzeugen Biotoxine, das ist der Hauptmechanismus. Und diese Biotoxine können alles lahmlegen, was wir zum Leben brauchen. Unsere ganzen Entgiftungsenzyme werden lahmgelegt, aber auch die Vieles in der Neurologie wird blockiert, vieles in der Verdauung wird blockiert und, und, und. Und eine Sache, die, die fast immer übersehen wird, ist, dass die chronische Müdigkeit, die du erwähnt hast, oder die Erschöpfung, offen ist es ein Selbsterhaltungsmechanismus vom Patienten, der wenn, wenn die äh, Stoffwechselwege blockiert sind, die wir zum Leben brauchen, da muss jede Zelle muss ihre Arbeitsleistung verringern, um weniger Schlackestoffe zu erzeugen, um weniger Nährstoffe anzufordern, weniger Sauerstoff anzufordern. Und die chronische Müdigkeit ist fast immer äh, ein die beste Lösung, die die Zelle gefunden hat, um mhm. zu überleben, dass der Gesamtorganismus überlebt. Und der ganze Meta Metabolismus wird nach unten gefahren, äh, um in diesem Umfeld der enormen Belastungen existieren zu können, ohne viel Energie zu verbrauchen. Ja, und so, ähm, das wird sehr komplex, wenn man, wenn man in die Details schaut vom Immunsystem. Da bist du ja sehr super geworden äh, und die, die, ähm, die verschiedenen Stoffwechselwege verfolgt. Aber im Prinzip ist chronische Erkrankung die Vorbedingung ist eine Belastung vom Gesamtorganismus mit Schadstoffen mhm. und je nach Genetik äh, sind manche von uns, können noch besser damit umgehen als andere. Mhm. Dann das Zweite ist der, der, der Elektrosmog, der, der Einfluss vom Handysendefunk, der enorm äh, ist und was publiziert ist oder macht die DNA kaputt. Das heißt ähnlich wie ionisierende Strahlung, aber es wird völlig missachtet dieser, dieser Teil der Literatur. Und äh, das andere, was für uns für unsere Arbeit direkt wichtig ist, ist dass die WLAN, äh, die, die Radiowellen, mit denen wir heute 24 Stunden pro Tag bombardiert werden, mhm. blockieren praktisch alle Entgiftungsenzyme, die wir haben. Das heißt, wir haben mehr Gifte in der Umwelt, aber die Mechanismen, die wir haben, äh, sind heute wesentlich werden jeden Tag mehr geschädigt als am Tag vorher. Und äh, dadurch da ergibt sich ein Rückstau von, von Giftstoffen im System, äh, wo wir auch mit den besten Entgiftungsmethoden immer weiter zurückfallen, immer weiter hinterherhinken. Mhm. Und äh, spannend für mich ist, dass die Entgiftungssubstanzen, die wir zur Verfügung haben, äh, von Regierungsseite in allen Ländern heute immer mehr eingeschränkt werden. So als ob ein kollektiver Wille, zur Selbstzerstörung äh, da wäre. Ja, in den USA wurde die MPS verboten. Oh. In, in Deutschland war bis vor kurzem noch die MSA ohne Rezept. Mhm. War heute nur noch mit Rezept. Das heißt, es sind nur noch Ärzte, die ausgebildet sind in der Umweltmedizin, die überhaupt wissen, dass es die MSA gibt. Mhm. Und ihr ja, habt Praktiker und andere Lehrberufe können äh, den Leuten nicht mehr einfach Empfehlungen aussprechen für wichtige äh, Entgiftungsmaßnahmen. Mhm. Ähm, so Sodass dass ich auch sagen möchte, dass äh, die, die ganze Thematik, die wir hier besprechen, chronische Erkrankungen und mhm. die Ursachen, äh, heute verschlimmert werden von Regierungsseite, anstatt äh, dass wir unterstützt werden äh, in diesem enormen Bedarf, der hier besteht. Ja, dass, mhm. dass Immer mehr größere Steine in den Weg gelegt werden, um Leuten zu helfen, anstatt äh, zu helfen. Und so dass ich äh, nicht mehr drüber wegsehen kann, dass äh, von politischer Seite, und es ist egal ob ich nach Deutschland schaue, Österreich, Schweden, Holland, äh, Frankreich oder in die USA, dass unter den Politikern ein, ein kollektiver Wille äh, besteht. Die, diesen enormen Umweltdruck, der heute besteht, zu verleugnen und uns die Werkzeuge wegzunehmen, äh, die wir diagnostisch brauchen, aber auch äh, behandlungsweise brauchen, ja, sodass wir immer mehr gezwungen werden, ähm, im Bereich der Natur zu schauen nach Lösungen, was uns bis jetzt ja auch gut gelungen ist. Aber auch hier werden äh, kollektiv die Mittel immer mehr beschnitten. Oder, du weißt, dass äh, in No, seit die Europäische Union besteht, jeden Tag werden uns Mittel weggenommen. Stevia ja, Stevia ist ein tolles Mittel zur Behandlung der Borreliose. Ja. Nur Coca-Cola darf verwenden, aber wir dürfen es nicht verwenden. Das ist doch spannend, oder? Oder Pflanzen wie Artemisia annua, die fantastisch sind zur Behandlung von chronischen viralen Erkrankungen. Epstein-Barr, äh, Happy 6, aber auch für, für Babesien, Borrelien. Ähm, Sobald die ersten Studien rauskamen, wie wichtig diese Pflanze ist, wurde sie uns weggenommen. Berberin, äh, besser als Metformin, was die Krebstherapie angeht und die, die Behandlung von Typ 2 Diabetes. Sobald die ersten Studien rauskamen, wurde uns das weggenommen. Die EU verhält sich heute äh, wie ein äh, dunkles Monster, ja, das versucht Überall, wo in der Natur was hilfreich ist, dort einzugreifen und uns das wegzunehmen. Man kann an dem nicht vorbeischauen. Ich kann so ein bisschen als Außenseiter ein bisschen nüchtern dahinschauen und sehe einfach, dass hier ein äh, kollektiver Wille zur Selbstzerstörung besteht, ähm, der äh, uns die, die, die Fortschritte so langsam macht, was chronische Erkrankungen angeht. Ja, das, was du angesprochen hast, Stichwort vielleicht für die Zuschauer zum Weiterforschen, ist das Codex Alimentarus. Das ist so dieses, ähm, ja, dieses edle, vielleicht edel klingende Wort, was eigentlich dahinter steckt, hinter dieser ganzen Beschneidung von, von Nährstoffen, von guten Pflanzen, von Mineralstoffen. Und das ist tatsächlich verrückt. Also es ist wirklich regelmäßig kommen da Informationen rein, was wieder gestrichen wurde, was wieder fehlt. Stimmt. Aber welche Möglichkeit hat denn jetzt, also was ich jetzt so richtig verstanden habe, noch mal zusammenfasse für die Zuhörer, ähm, diese chronischen Infektionen können vor allen Dingen aufgrund der Umweltfaktoren, die sich verändert haben, können die gedeihen und können, können äh, existieren. Welche Möglichkeiten hat denn jetzt noch der Laie, in Anführungszeichen, oder was, welchen, welchen Ratschlag kann man einer Familie geben, um irgendwie hm, den Körper einigermaßen clean oder gesund zu halten? Ja, wir haben natürlich jetzt über viele Jahre ähm, Wege gefunden, mhm. die super funktionieren. Also erstmal, ähm, was besonders ist an den chronischen Infektionen, das sind nicht aber Keime, die im Blut rumschwimmen, sondern das sind Keime, die sorgfältig organisiert sind miteinander ähm, in Communities, in, in Gemeinschaften mhm. und äh, in sogenannten Biofilmkulturen leben und das ist jede äh, Körperoberfläche ist bedeckt von Biofilmen, ähm, aber auch jede interne Oberfläche, Nervenscheiden, die inneren, äh, die, das Endothel von Blutgefäßen, ist voll äh, mit diesem Biofilm und in dem Biofilm leben entweder symbiotische gesunde Keime oder pathogene Keime. Und um an diese Keime dran zu kommen, ist, geht die Schulmedizin wieder den falschen Weg. Ja, die Schulmedizin versucht, den Biofilm zu zerstören, um daran zu kommen. Ja, wir wissen, dass wenn man Keime abtöten will, die im Biofilm leben, brauchen wir die über tausendfache Antibiotikadosis, wenn wir mit schulmedizinischen Antibiotika arbeiten. Mhm. Und die etwa äh, 40-fache Dosis von Antibiotika ist bereits tödlich für den Menschen. Das heißt äh, wir, wir sind um über 20-fache im tödlichen Bereich, das heißt machbar. Und deshalb versucht die Schulmedizin im Moment Wege zu finden, Biofilm zu zerstören. Das heißt aber auch, dass die gesunden Biofilme zerstört werden. Wir haben einen anderen Weg gegangen, in dem wir herausgefunden haben, als Lockmittel, wie können wir die Keime aus dem Biofilm rauslocken und dann in den leicht zugänglichen Gewebeschichten, abtöten oder eliminieren. Ja, und diesen Weg sind wir gegangen, indem wir einmal Kräuter wählen, die bekannterweise starke äh, keimreduzierende Wirkung haben für, für Hefepilze, für äh, Viren, für Bakterien, für Mykoplasmen, für Parasiten. Ähm, das ist der eine Schritt. Dann der zweite Schritt war einfach diese Kräuter liposomal zuzubereiten. Mhm. Und ähm, das ist nicht schwer, ja? und ich kann vielleicht mal ein einfaches Beispiel machen, ja? so eine, wenn es vertragen wird, ist eine der erfolgreichsten Substanzen immer noch der Knoblauch, ja? Und wir können zum Beispiel als äh, Lein als können wir Knoblauch in den Mixer schmeißen und praktisch einen Knoblauchbrühe, einen Pulp, was wie es auf Deutsch heißt, also Pudding-ähnliche Masse. Ja und können einfach äh, dazu einen Esslöffel Lecithin dazugeben. Le Lecithin enthält etwa neun Prozent, zehn Prozent Phospholipide. Und das heißt, wenn ich das jetzt im Blender, im Mixer vermische, entstehen kleine, kleine mikroskopisch kleine Fetttröpfchen äh, mit dem Medikament innen drin. Und diese Fetttröpfchen äh, führen dazu, dass Keime, pathogene, hochpathogene Keime aus dem Biofilm austreten, um mhm. dieses Fett zu essen. Und wenn Sie das essen, ist wie ein trojanisches Pferd, ähm, fressen Sie den Fettmantel auf und dann wird der Giftstoff, der innen drin ist, der, der giftig ist, für diese Keime mhm. freigesetzt. Das ist äh, eine von unseren, unseren wichtigen Methoden. Die, die andere Methode, die ähm, immer wichtiger wird, ist die Biophysik, Und ja, dass wir ähm, mit Magnetfeldern, mit elektrischen Feldern, mit Infrarotlicht, mhm. können wir leicht die Keime im Biofilm erreichen. Ja, Ströme äh, gehen mühelos durch den Körper durch. Die Magnetfelder gehen mühelos durch den Körper durch. Und es ist bekannt, dass es Keimwachstumshemmende Frequenzen gibt. Ja, die werden immer häufiger veröffentlicht und sind immer leichter zu finden am Internet. Und es ist jetzt egal, wie diese Instrumente heißen. Es gibt inzwischen, wir haben mal vor kurzem nachgezählt, über 600 verschiedene äh, Geräte, die alle mit Frequenzen arbeiten mhm. und so auf, auf lange Sicht, ähm, wenn Leute selbst ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen, ist es wichtig. Dass, äh, dass Leute sich vertraut machen mit einem dieser Geräte, das im Frequenzbereich arbeitet. Das sind, guten, das sind andere Geräte in Deutschland oder Österreich. Und ähm, die Geräte, sobald sie abgesegnet sind von der Regierung, sind sehr, sehr teuer. Aber sobald sie noch im Untergrund äh, bestehen, sind diese Geräte sehr, sehr machbar finanziell. Mhm. Ähm, und so, dass wir empfehlen Biophysik, das ist dieser Bereich, dazu gehört auch die Saunatherapie dazu und auch die Homöopathie, dass die Biophysik kombiniert wird mit äh, Methoden, die chemisch Keime reduzieren und Umweltgifte ausleiten. Ja, so, aber ich gebe einfach mal so ein, ich dir jetzt mal einfach ein, ein Protokoll, was ähnliche wie ein Protokoll. Ja, so, wir haben ähm, was die, die Umweltgifte angeht. Das Wichtigste ist erstmal das Glyphosat und andere Agrochemikalien. Das muss entfernt werden, der Nährboden für viele, viele pathogene Keime. Und es gibt in Deutschland über die Apotheken ein, ein Mittel, das heißt Sonnenmoor. Das ist ein Extrakt aus einem Moor, der gefunden ist, der kann diese Giftstoffe aus dem Gehirn, aus den Nervenzellen entfernen. Ich betreue eine Firma in Österreich, biopure.eu, wo vieles verfügbar ist, was ich hier erwähne. Für die englisch sprechenden Kunden, die dir vielleicht auch zuhören oder die Europäer. Ich betreue eine Firma in England, die heißt Key Science, KI und dann Science. Und beide Firmen liefern auch online. Das heißt, alle Produkte, die ich jetzt erwähne, sind für alle äh, verfügbar. Mhm. Gut, also erstmal das Wichtigste für mich, Agrochemikalien, die müssen reduziert werden. Das zweite sind die Schwermetalle. Ja, dann haben wir seit 40 Jahren verwenden wir eine Kombination von Koriander. Das kann entweder als Tinktur gekauft werden von diesen Firmen oder die Leute können aber Koriander in den Mixer schmeißen, frischen Koriander. Ja, die Idee ist, so viel Koriander, wie man in einer Hand zusammenballen kann, mhm. ist die richtige Tagesmenge, äh, kommt in den Mixer und sollte aber auch wieder mit Phospholipäden äh, gemischt werden. Ja, entweder eher professionell hundertprozentige Phospholipide die gibt es bei beiden Firmen, ja, die bei Key Science und bei biopure.eu. Ähm, wenn wir äh, Koriander liposomal machen, entfernt äh, Schwermetalle, aber auch Leichtmetalle wie Aluminium aus dem Nervensystem, aus den Knochen, aus den tiefen Geweben. Und äh, dazu brauchen wir ein Bindemittel. Das heißt, wenn wir Stoffe mobilisieren, müssen die im Darm absorbiert und extrahiert werden aus dem Blut. Und dazu verwenden wir hohe Dosen Chlorella. Ja, und das ist eigentlich schon das Wichtige. Und dann ähm, von der Biophysik her ist die Abschirmung vor den Radiowellen heute vielleicht die wichtigste Gesundheitsmaßnahme, die jeder selbst ergreifen sollte. Es gibt in Deutschland das Institut für Baubiologie, die äh, hervorragendes geleistet hat auf diesem Gebiet. Ja, aber im, im Prinzip äh, besteht es darin, äh, der Schlafplatz muss so äh, radiowellenfrei wie möglich sein. Und dazu verwenden wir entweder ein Abschirmnetz, das so ein Moskitonetz, das über dem Bett ist, oder besser die von der Baubiologie empfohlenen Wandfarben. Ja, es gibt Farbstoffe, die einen metallischen Charakter haben und die müssen geerdet werden. Man, man kann also das ganze Schlafzimmer bepinseln, auch Decke und Boden. Und das Ganze muss geerdet sein. Und diese Farben hier Swiss Shield ist eine davon, aber es gibt noch andere Firmen inzwischen. Ist ganz, ganz wichtig, dass man einen Raum hat, in dem man acht Stunden in der Nacht verbringt, der strahlungsfrei ist. In diesem Raum darf dann allerdings kein WLAN-Router sein, kein angeschaltetes Handy. Und wir bestehen darauf, dass die Sicherungen für diesen Raum ausgestellt werden. Das ist mal so. Im Kurzen ist die Nacht und, und tagsüber haben wir ähm, heute Erfahrung, gemacht. Es gibt eine Hautcreme, die die Haut zu einem Abschirmorgan macht. Ja, das ist von Key Science, das heißt E-Shield. E-Shield. Ähm, das ist fantastisch, war mir sehr überrascht. Es gibt auch Abschirmkleidung. Ähm, und es gibt die interne Abschirmung durch die Einnahme von Propolis und Rosmarin sind die zwei wichtigsten Stoffe. Ähm, die Benutzung vom Handy. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass ein 5 Minuten Anruf am Handy, 5 Minuten Gespräch führt zur Reaktivierung vom Epstein-Barr-Virus für sieben Jahre. Ja, sieben Jahre Aktivität, nur 5 Minuten Telefongespräch dass eigentlich äh, für unsere Patienten die Benutzung vom Handy äh, weitgehend verboten ist. Ja. Wir erlauben Lautsprecher oder Texten, aber wenn jemand einen Anruf machen muss, oder in Person sprechen muss, soll er äh, eine Landline haben, also eine angekabelte Verbindung haben. Das ist ein Riesengebiet und ich glaube jetzt für das Interview ist es, geht es zu weit, aber die, um chronische Infektionen zu behandeln, muss Aluminium entfernt sein, Quecksilber und Blei muss entfernt sein. Wir müssen die Agrochemikalien reduzieren und wir müssen Elektrosmog reduzieren. Das sind die Wachstumsfaktoren für die pathogenen Keime. Und dann äh, werden unsere verschiedenen Kräutermischungen, die wir verwenden zur Keimbehandlung, wahnsinnig effektiv. Mhm. Ja, und Die Kräutermischungen sollten liposomal angefertigt sein. Alles, was man dazu braucht, ist ein Mixer. Wenn es geht, wenn man es noch vertiefen will, später benutzen wir ein Ultraschallgerät. Ja, das gibt's, kostet für 30 Euro. Wird normalerweise gehandelt als äh, Schmuck-Cleaner, äh, wo man Schmuck reinwirft und da wird sauber gemacht, ohne dass man einen Abrieb hat von dem, vom Gold. Ähm, das ist es eigentlich schon. Was die, was die Kräuter angeht, natürlich hat jeder von uns hat seine Lieblingskräuter. aber das Spannende ist, was sich gezeigt hat, dass die effektivsten antimikrobiellen Kräuter sind die ganzen Küchenkräuter, die jeder kennt. Ja, das ist Thymian, Basilikum, ähm, Knoblauch, ähm, Petersilie, Schnittlauch. Ja, die ganzen äh, Kräuter, die... Als Kinder haben wir uns immer gewundert, ja. wieso schmeißt Mutti da diese ganzen Kräuter rein? Das schmeckt doch gar nicht. Mhm. Aber es hat sich immer, ergeben aufgrund der Volksgeschichte, dass in bestimmten ähm, Gebieten der Erde bestimmte Kräuter ähm, verlängern das Leben der Leute und machen das Leben gesünder. Und es sind die Heilkräuter, die wir auch beim Essen benutzen. Wir haben jetzt nun bei den verschiedenen Firmen Key Science und BioPure äh, spezielle Kräutermischungen entwickelt, die jeder kaufen kann, ja das ist das Einfachste. Ist, das heißt der Cocktail? Ja, bei, bei BioPure und heißt ähm, Ki Vita, Ki okay. Vita bei, bei Key Science. Das sind liposomal angefertigte Kräutermischungen, die ganz, ganz viel abdecken: Viren, Bakterien, das ganze Spektrum der Borreliose. Ähm, und dadurch machen wir es relativ einfach. Ja, also wir machen diese Entgiftung, der Elektrosmog-Schutz. Ähm, und geben dann erst, erst dann kommen die Kräuter, die gegen die Infektionen äh, zuständig sind. Und äh, ich komme völlig ohne Antibiotika aus. Es ja, ist spannend für mich, weil als Arzt kann ich Rezepte schreiben und, und es macht auch Spaß. Und wenn, ja, wenn man eine akute Krise ist, wenn man chronisch ist, akut wird, mhm. Antibiotika sind wundervoll, aber für die chronischen Erkrankungen ähm, machen Antibiotika wenig Sinn. Es gibt ein paar neue Ideen bei der Borreliose, das gehört jetzt hier nicht rein, ja, wo ein paar alte äh, schulmedizinische Mittel plötzlich äh, super, super wirken. Wir sind aber keine Antibiotika. Und es ähm, gibt gute neue Entwicklungen, ja, aber eben auch, die nicht von der Universität kommen, sondern von Landärzten wie mir selber einfach aus dem Bedürfnis, Leuten wirklich zu helfen, ähm, entstanden sind. Ja, Spannend. Ja, was, was, glaube ich, noch wichtig ist zum Thema Entgiften, möchte ich nur einfach noch mal erwähnt haben. Für dich ist es ja so wahnsinnig selbstverständlich, für viele Zuhörer möglicherweise noch nicht. Das Entscheidende ist, dass ja auch keine Gifte nachkommen. Das heißt, man sollte auf jeden Fall über die Zahnfüllungen nachdenken, diese Amalgamfüllungen, und möglichst auch schauen, bei der Ernährung, dass man jetzt guckt, dass man möglichst pestizidfrei das Essen einkauft, sofern das noch geht. Mittlerweile haben zwar auch die Bioprodukte Glyphosat, weil sie einfach ein Teil der Welt sind, aber dennoch wesentlich weniger als, als jetzt diese rein konventionellen, auf jeden Fall chemisch behandelten Getreide- und, und, und Gemüse- und Obstprodukte. Also das ist, glaube ich, noch ganz wichtig so für, für den Zuschauer. Ich weiß, in deiner, in deiner Behandlung ist es absolut selbstverständlich, dass Patienten zu dir kommen, die kein Amalgam mehr im Mund haben. Weil es einfach alles blockiert, das ja. ja, vielleicht ein paar, ein paar Sachen über die Zähne. Oder früher ähm, ging es, dass Leute mit ein paar Amalgam-Füllungen und einer Wurzelfüllung trotzdem ein normales Leben hatten. Heute ist die Gesamtbelastung von uns so hoch, dass sich keiner mehr leisten kann, äh, Giftquellen im eigenen Körper zu haben. Und dazu gehören die natürlich alle Metalle. Im Mund sind heute eine Quelle von zusätzlicher allergischer Belastung und toxischer Belastung. Wurzelgefüllte Zähne, völlig unakzeptabel heute, ja, weil wir wissen, dass alle wurzelgefüllten Zähne sind infizierte Zähne, wo, wo lebende Keime in diesen Seitenkanälchen im Zahn leben, die ungeheure Mengen an Biotoxinen erzeugen. Und dann natürlich die Infektionen im Kieferknochen. Es ist so die wahrscheinlich größte Giftquelle, die in jedem von uns steckt. Und wir äh, insistieren bei allen Patienten für eine komplette Zahnsanierung. Und da ist natürlich zu das Geld eine Rolle. Da müssen wir oft Kompromisse machen, zumindest äh, für eine Weile und, und gucken, äh, wie wir mit minimalen Maßnahmen äh, die wichtigsten Giftquellen entfernen. Und natürlich, wenn ähm, wenn Leute neue, eine neue Wahl treffen müssen, was die Zähne angeht. Amalgamfüllungen sind absolut verboten. Ähm, die neuen Plastikfüllungen sollten bis Phenol A frei sein. Ja, das können sich vielleicht ein oder andere merken. Und ähm, wenn die Wahl ist, einen Zahn zu ziehen oder eine Wurzelfüllung zu legen, Wurzelfüllung ist akzeptabel, wenn es ein Kind ist, das noch wächst, mhm. ähm, dass wir die, die Anatomie nicht zu sehr äh, verbraten. Mhm. Aber, äh, wenn jemand bereits ausgewachsen ist, dann soll die Wahl immer sein, den Zahn zu ziehen. Mhm. Ähm, wir, wir wissen heute, dass die äh, nicht metallischen Implantate zu Kohlenoxid äh, fast immer super vertragen werden, wirklich ohne Spätfolgen. Ähm, es geht immer ein, zwei Jahre, bis die wirklich voll eingeheilt sind. Aber da sehen wir keine, ähm, keine Probleme. Ähm, was ein Riesenproblem ist, sind die Titanimplantate. Ja, Jetzt wo ähm, das berühmte 5G auf uns zurollt, die äh, Millimeterwellen, die verwendet werden für den handysendefunk jetzt der kommen soll. Ähm, die äh, Titanimplantate genau haben genau die richtige Länge für einen maximalen Empfang auf diesen Wellenlängen. Das heißt, der Titan verdichtet den Elektrosmog in unser Nervensystem und in unser Gehirn äh, und ist eine Katastrophe. Ist bereits ist eine Katastrophe, aber es wird nicht haltbar sein, in einem Jahr oder zwei wenn fünf geht, ähm, überall eingebaut werden. Hm. Okay, jawohl. Ja, Dietrich, ähm, ich, ich, bin, ich bin ein bisschen geflasht von den vielen Informationen, also das ist ganz toll für jeden, der, der jetzt gerade zuhört, der dir folgen kann. Ähm, es gibt ganz viele Hinweise und Ideen, wie man sich verhalten kann, wo der Fokus zu legen ist. Und ich denke, das bringt viele Menschen weiter in ihrer Suche nach Gesundheit oder auch in der Vermeidung von Krankheit, also in der Prophylaxe. Einfach zu schauen, dass man vielleicht gar nicht erst da reingerät in diesen Strudel von chronischer Infektion oder chronischer Krankheit. Vielen, vielen Dank dafür. Ich ähm, sage vielleicht noch, noch was Vereinfachendes, oder? Ja. Wir, haben, wir machen seit 40 Jahren, jetzt gibt es dieses Wort Chlorella-Babys, ja, dass wir... Ähm, eine Frage, die oft kommt, ist, wie schützen wir Leute vor der Schwangerschaft und während der Schwangerschaft und wie schützen wir die neugeborenen Babys. Und äh, möchte ganz klar sagen, dass einfach nur durch die Einnahme von relativ hohen Dosen von Chlorella ähm, hat es bis jetzt unter den Frauen, die diesen Weg gegangen sind, kein autistisches Kind gegeben. Und ähm, jetzt, wo so bei euch auch die Zwangsimpfungen kommen, wir können. Kinder ja, einigermaßen schützen vor den katastrophalen Konsequenzen der verwendeten Impfstoffe, indem wir den Kindern hohe Dosen Chlorella vor, und hinterher geben. Das wollte ich nur einbauen, wenn Leute, ich weiß heute, Leute haben Schwierigkeiten mit Langzeitgedächtnis und Kurzzeitgedächtnis, ja. wenn die sich nur eins merken können, wie sie sich schützen können, dann wäre das Wort Chlorella. Okay. In dem Zuge Impfung, ganz kurz eine Frage von meiner Seite, so eine leicht forschende Frage. Ist es sinnvoll, Koriander mit DMSO zu verbinden und die Schulter der Kinder zu tränken, quasi über ein, zwei Tage mit diesen Substanzen, so dass es schön abgeleitet wird? Ja, das ist von der Wissenschaft ja heute klar, dass zum Beispiel bei der MMR-Impfung das Aluminium-Depot, was mitgesetzt wird, für Monate besteht und langsam abgebaut wird und dieses Aluminium, Aluminium 80 Prozent davon enden letztlich im Gehirn und das können wir äh, relativ gut reduzieren. Einfach nehmen wir lokal hier was an. Wenn ich spritze selber nach den Impfungen, wenn es dann doch passiert, Desferal ist ein, ein schulmedizinisches Mittel, was Aluminium bindet und entfernt und umspritze diese Gegend zwei, dreimal Mal in den nächsten Wochen mit Jesperal und bei den Impfstoffen, wie zum Beispiel Grippeimpfung oder äh, Tetanus, verwende ich die MPS, weil da ist Quecksilber drin. Ähm, das hat ausgezeichnete Effekte, wobei ich sagen muss, dass wir wissen heute von den vielen Studien, die es gibt zu dem Thema, dass in den Impfstoffen sind eben, dass auch Blei äh, drin, das Glyphosat wurde gefunden in anderen Impfstoffen. Und retroviren, aktive retroviren. Und natürlich, viele Impfstoffe sind gewachsen auf menschlicher DNA. Und das erklärt, warum es so viele langfristige Veränderungen im Immunsystem gibt in Richtung Autoimmunerkrankungen. So dass wir da eine ganz neue Wissens-, ich bin kein Impfgegner, aber ich bin dafür, dass wir saubere Impfstoffe brauchen, die es im Moment nicht gibt. Und es werden Impfstoffe aufgezogen von denen aus wissenschaftlicher Seite her das unhaltbar ist. Ja. Wunderbar. Ja. Vielen lieben Dank. Matthias, ja, war schön ja, mit dir. Ja, war schön mit dir auch. Ich möchte einfach nur noch einmal die Info loswerden. Jeder, der in Deutschland, Österreich, in der Schweiz ist, aber auch in, in, in England oder in anderen Ländern, es gibt die Möglichkeit, Therapeuten zu suchen, zu finden, die schon Ausbildung bei dir genossen haben. Es gibt einmal das INK-Institut, das ist INK-AG, wir werden das verlinken. Es gibt auch das Pendant dazu in der UK, wie, wie heißt da die, die Adresse? Das ist äh, www.klinghardinstitut. Institut Institute, mit dem E hinten dran, institute.com. Institute, ja. Genau, ja, wir sehen es hinter dir auf dem, auf dem Schild, genau, sehr schön. Also, es das heißt, es gibt Möglichkeiten, an Menschen ranzukommen, an Therapeuten, an Ärzte ranzukommen, die das Wissen, das du jetzt gerade dargelegt hast, eben auch haben und auch verbinden mit, mit dann Therapie und Heilung und ähm, uns alle irgendwie ein Stück weiterbringen können. Vielen Dank, Dietrich. Ja, danke Matthias. Danke jetzt für die Arbeit, die du machst. Ja, <lacht> tschüss. Tschüss, ciao.